und Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword Endlich ist es mal wieder soweit, äh, hab lange auf sich warten lassen Aber jetzt sind wir hier wieder Wir sind hier stehen geblieben im ersten Dungeon Und wie wir es schon sehen können ähm, Es gibt hier diese Tür, wo wir nicht rein können Weil da Gitter vor sind Es gibt diese Tür, wo wir einen Schlüssel benötigen Wie es scheint Da, das ist glaube ich ein Schlüsselloch Aber mit unserem neuen Dungeon-Item Oder allgemein unserem neuen Item, um, um genau zu sein unserer Schleuder können wir hier lagen. So muss ich noch richtig aimen können. Nein. Ja, okay, das hat geklappt. Ich denke mal, es geht hier weiter, weil den anderen wüsste ich jetzt nicht, wie ich da reinkomme. Also, let's go. Was erwartet uns hinter diesem Gitter? Wir werden es nun herausfinden. Oh Gott. Weitere Spinnennetze. Bisschen näher. Ah, weg mit euch! Ich weiß nicht, wie ich die richtig effizient kaputt mache. So ist gut, oder? Okay, es hat gereicht. Oh Gott, eine Spinne! Darf ich jetzt durch eine Spinne? Oh, nein, darf ich nicht. Ha! Ha! Ha! Oh, oh, oh. Alter, die ist ja richtig aggressiv. Scheiße. Ausweichen. Ha! Und die Gäste draufschlagen. Ah, da kriegst du kriegst mich nicht. Ich war drüber. No. What just happened? Okay, I guess. Was ist gerade passiert? Wobei, gibt's hier unten irgendwas? Oh, okay, runter runter. Nee, hier gibt's nichts. Wow! mini Spin. Ja genau, kommt erstmal zu mir her! Richtig! Zu den oberen komme ich jetzt aber nicht, ne? Den muss ich leider abschießen. Ja, aimen! Kann ich. Ha. Die jahrelange Erfahrung von Shootern hat mir da wohl weitergeholfen. Okay. Was muss ich denn machen, wenn ich hier nicht vorbeikomme an dem? Oder muss ich ihn vielleicht irgendwie austricksen oder so? Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Hm. I don't know. Oh, lol. Lol. Oh mein Gott. Ich habe so viel Glück, dass ich das gerade gesehen habe, ne? Leute, no, man kann hier runter. Das ist irgendwas. Ist das eine Statue? Ja, sieht eher aus wie eine riesige Vase oder um welche sein. Ähm, keine Spinnen, okay. Na komm, dann schießen wir es ab. Krieg es hin, Leute, krieg es hin. Ja. Ey, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich heute aimen. Ich habe nicht geübt oder so. Und nun. Ist hier mehr Wasser? Aber wo hilft uns das? Hm. <lacht> wo hilft uns das weiter? Oh. Hier könnte Mario und Luigi äh, eine Brune ausgraben. Leider können wir das nicht, zumindest noch nicht. Ähm, wo hat das jetzt geholfen? Ja, okay, hier ist jetzt Wasser. Schön und gut, aber was jetzt? Da kann ich nicht lang. Hm. Seltsam. Ist ziemlich, ziemlich seltsam. Dann ist eine Steintafel, sehe ich jetzt. Ja. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Komme ich jetzt vielleicht hier irgendwie weiter? Hier unten ist nämlich so ein Log und vielleicht kann ich jetzt da rüber. Nein, äh, ich schätze, das ist ein Nein. Hm. Okay, ich habe wirklich gesagt, das könnte funktionieren. Ich mal kurz stehen und überlegen, was ich mache. Ja, komm, zack, zack. Hm. Keine Ahnung, Leute. Da komme ich wirklich nicht drauf? Nee. Ich dachte, ich komme da drauf und dann kann ich da hochklettern, aber es funktioniert nicht. Oder ich habe es falsch gemacht und jetzt werde ich es niemals herausfinden. Aber ich werde es nicht nochmal probieren. Ja, ah, komme jetzt wieder hoch? Hallo? Ich bin wieder hoch, ich kann nicht tauchen, ich kann diesen so, so einen einzigen Rubin nicht holen. Was oh, so ein trauriges Leben, was ein Ding hier gerade fühlt. Doch, ich habe da Ranken gesehen. Hier, hier sind Ranken. Wie komme wieder hoch? Okay. <lacht> okay. Mm. Es gibt wirklich nichts, was ich machen kann, oder? Was ist denn das da? Das eine Truhe. Jo, da oben ist eine Truhe. Boah, auf die komme ich sowieso nicht, oder? Von dort, also von diesem Raum. Da ist sie vielleicht doch mehr in dem Raum. Oh, dann bin ich die ganze Zeit falsch, oder? Ah, oh Gott. Ach oh Gott. Lass mal sehen. Was muss ich doch? Ne, von da kam ich raus, genau. Von da kam ich. Ich habe leider kein Schild. Ist das Problem, ne? Warte, vielleicht hilft das ja. ja Moment, zack. Äh. Oh, ja, dreh dich um, dreh dich um da. Ach, Link, du stirbst noch Alter, wenn ich jetzt sterbe, ist das so peinlich Okay, also ich muss ihn umdrehen Und dann drauf da. Scheiße Gott, das ist ein bisschen verbuggt Oh, Herzen. Kann ich hier nicht irgendwo bei diesem Grasbüschel Herzen finden? Ne, oder? Ich muss, ich muss jetzt mal eine Flasche nehmen. Hab ich nicht eine Flasche irgendwo? Er? Ja. ja, ich muss sie nehmen, sonst sterbe ich. Ah, mies. Ja, wie rüstet sich das denn aus? er? Ah, nee, die andere Flasche. Da. <lacht> ja, jetzt geht's mir besser. Na dann, Link. Oh, warte, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn ich äh, sie betäube? Okay, noch eine Idee. Was ist, wenn ich sie umdrehe und dann abschieße? Jetzt. Nein, nein. Das Ding. Das kann dauern. Ja! Jetzt drauf da! Hä? Hä? Ey, ich, ich bin rübergekommen. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Was? Die, Tür, die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Unten? Äh, darf ich hier bitte? Oh Gott. Okay, der Raum ist ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das schon im Original so war, aber ist ja auf jeden Fall ein bisschen verbuggt. Ähm, habe ich zumindest das Gefühl. Egal. Oben war ja in dieser Tür. Das heißt, unter Wasser ist der Schalter für die andere Tür? Ist es das, was er mir sagen wollte? Oh Gott, es tut mir leid, dass ich so schlecht bin. Oh, jetzt seh ich's. Oh, ich seh's. Ja. ja ach, komm. Ah, ich das vorher gewusst. Hätte ich jetzt alles kippen können. Ach, Mann. Ja, jetzt fühle ich mich schlecht. weil ich bin schlecht. In diesem Spiel. Ey, mein Aim ist aber gar nicht mal so schlecht. Immerhin etwas, I guess. Na, komm. <lacht> naja. Hey, ich bin wieder zurück. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich meine Kerne nicht richtig aufgesetzt habe und die ganze A-Sekunde war. Toll. Passiert. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Kann passieren. Jetzt ist es auf jeden Fall, äh, gefixt. Ja. B bitte verzeihen Sie mir. Bitte. Danke. So, machen wir weiter. Oh, shit. Ein Bugablen. Ha! her, ja. her. Ja. Ich kann nicht richtig stechen. Das funktioniert man nicht. HERA! Fuck. Ja, zu, zu, zu früh. Treff an! Aua! Was ist das? Ja, den nehme ich mit. Äh... Hallöchen. Na, ja, wie komme ich denn da jetzt wieder lang? Moment. Wir sind so... Kann ich die abschießen? Ja! Yo! Five head! Five head, Leute! Ich hoffe, ich verpasse nichts. Wenn ich was verpasse, müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben, sonst finde ich es niemals. Oh. oh Gott, das war knapp. Hey, hey, hey, hey, hey! Ha! Ah. Hä! Hey. Oh, oh shit, oh shit, oh shit, shit! Oh Scheiße, hat sich die Richtung geändert. Jetzt ist es schon wieder. Hör auf, deine Richtung zu ändern! Hör auf! Mein Gott, der spielt aber echt ein Spielchen mit mir, ne? Mein Gott. Es tut mir wirklich so leid wegen der Cam, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Trifft die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Ey, dieses Spiel. Geh dahin, Nein, geh dahin, Nein, geh da hin! dich oh, doch. Ganz ehrlich, entscheide ich doch das Spiel. Oh, warte, jetzt bin ich doch an der Kiste, oder? Bin ich jetzt bei der Kiste oben? Ja, nice. Schön, schön, schön. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deine Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Na, wird das nicht episch ist. Die Hälfte scheinen wir durchzuhaben. Sie weist sich außerdem auf Schatztroll hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Jetzt gibt's zwei. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Minus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztrollen befinden und ob diese geöffnet, versperrt und ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Ort wie diesem Kleine keine nicht ersetzen kannst. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Was? blöpp irgendwas? Na egal. Achso, doch, hier, die Karte auf Minus. Ja. So ein bisschen dran. Blum. Äh, ja, achso. Ja, zum ersten Mal eine Karte benutzt in meinem Leben, ja. Da habe ich was verpasst. Und da auch. Nee, Moment. Da war ich bei beiden. Nee, warte, da war ich nicht. Da war ich aber. Mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Ist der Schlüssel noch hier drin? Ne? Womöglich. Womöglich, Freunde. Ha. So sicher ruhig mein Schwert raus. Hier unten. Nee, da oben. Da oben. Moment. Oh, aufpassen. Ha. Dort ist was. Das könnte funktionieren. Ha. Ja! Oh, es hat geklappt. Schön. Das habe ich wirklich gar nicht gesehen. Ach, und jetzt steigt das Wasser an. Jetzt könnt, könnten wir mit einem Schlüssel in die mittlere Tür, aber... Diesen Schlüssel haben wir noch gar nicht. Und hier ist auch nichts. Auch nicht, so, wo ich runterkrabbeln kann. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Hm. Hm. Moment, vielleicht können wir jetzt im anderen Raum weiter dort hinten. Jetzt, wo das Wasser so hoch ist. Ja, schaut, ich habe hab ja keinen Schlüssel. Ich kann es dann ausprobieren, aber bringt halt nichts. Ich habe ja keinen Schlüssel. Nope. Ja, komm. Ich vermute mal, dass es hier noch irgendwas gibt. Weil da gab es ja noch eine andere Seite, wo wir nicht rüber konnten. Aber jetzt, wo das Wasser so hoch ist. Könnte es klappen, wenn das Spinnennetz nicht die ganze Zeit aufgebaut wird. Obwohl. Was ist denn eigentlich hier oben? Komme ich hier vielleicht lang? Was ist hier? Ein Secret? Eine Truhe mit einem Schlüssel? Was ist denn hier? Eine Abkürzung. Oh. Die, die sich aber auch ersetzt. Aber hier sind Treppen. Ich glaube aber nicht, dass das hilft. Hier sind ja auch Treppen und das muss ja nicht unbedingt was heißen. Verdammt, wo ist dieser blöde Schlüssel? Wo könnte der denn sein? Ja, wahrscheinlich in dieser Truhe. Okay, aber wie komme ich bitte zu dieser Truhe? entweder von hier in diese Tür rein zur Truhe oder irgendwie von hier. Noch höher kann ich das Wasser leider nicht steigen lassen. Ich gehe noch mal hier lang. Ich versuche noch mal der Truhe, um oh, irgendwie weiterzukommen. Vielleicht habe ich irgendwas was verpasst. Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es trotzdem mal. Das ist eine kletterbare Wand. Als ob. War ich schon die ganze Zeit da? Und ich sehe es erst jetzt. Pock, Alter. Toll. Das ist eine Spinne, aber als ob die mich da jetzt runterkriegt. Diese einzelne Spinne. Die kann doch gar nichts, oder? Du bist doch ganz lieb. Ganz lieb und nett. Ja. Ganz nette Spinne. Ich nenne ihn Gustav. Ciao, Gustav. Oh. Ja, den krieg ich jetzt nicht mehr. Okay. Dann hat sich das geklärt. Dann holen wir uns den Schlüssel und dann... Alter geht's, I guess. Oh. Oder wird das vielleicht doch nicht so einfach, wie ich dachte? Augen. Hm. Hm. Wie die sich auch immer so umdreht, ne? Ich hab vergessen, was ich das gemacht habe. Kann ich vielleicht auch gar nicht killen. Ja, jetzt habe ich sowieso keine Nüsse mehr. Ich brauche Dekonüsse. Dekonüsse, Dekonüsse. Ich brauche ganz schnell ganz viele Dekonüsse. Bitte so geben sie mir. Oh, komm schon. Game. Ja, Herzen sind schön und gut, ja. Aber ich brauche gerade. Ich desire Dekonüsse. so, Moment, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Beide gleichzeitig wahrscheinlich, oder? Oh, aber da kann ich nicht stehen, weil die Spinne da steht. Oh. Das ist das Problem. Weil da kann ich die wirklich nicht beide gleichzeitig besiegen. Ich muss mich umdrehen, sonst ist es kompliziert. Mann. Soll ich da wirklich stehen? Ist das mein Ziel, dass ich da stehe? Ja, tatsächlich. Ich muss da stehen, sonst sehen die mich nicht beide. Das ist das Ding. Wie zum Fick besiege ich bitte diese scheiß Spinne. Dies ist eine Skulltula. Diese überdimensional große Spinne lebt in den Tiefen des Waldes und spinnt enorm lange Fäden. Sie fängt ihre Beute in ihrem Netz und greift sie danach an. Ihr Rücken ist gepanzert, ihr Bauch jedoch ist sehr empfindlich. Ich bin gerade dabei, ihr Verhalten genauer zu analysieren. Du hast diesen Gegnertypus insgesamt nur mal besiegt, so hältst sich sehr ungeschickt. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wie ich gegen ihn ankam. Um ihren wunden Punkt zu verbergen, wendet sie ihrem Feind stets den Rücken. Du musst versuchen, die Skulte da umzudrehen und ihren Bauch treffen zu können. Also das Gleiche, was ich die ganze Zeit versuche, aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Ich kann da nicht stechen. Ich kann nicht stechen. Vielleicht anvisieren hilft vielleicht. Ich kann nicht stechen. Oh jetzt. Yo! Ich hab's geschafft! King! Oder so. Keine Ahnung. Komm. Egal. Oh mein Gott, ich weiß endlich, wie ich die kille. Ah. Jetzt bin ich vielleicht noch schlecht in dem Spiel, aber ihr werdet schon sehen. Am Ende des, am Ende des Spiels bin ich. Profi, mach den Boss. No hit. Und was finden wir hier? Einen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Oh, finally. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Ich muss das wahrscheinlich alles rausschneiden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was muss ich denn machen? Okay, ich habe ich überlegt zu viel in diesem Spiel. Ohne Witz. Ich glaube wirklich, ich zu viel. Naja, jetzt haben wir den Schlüssel. Ja, jetzt können wir weiter. Also, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssten ja eigentlich alles bisher haben. Deshalb, let's go. Was haben wir denn hier Schönes? Einen riesigen Raum. Okay. Hm? Ah, Nüsse Gut. Uh. ein paar Nüsse Kann ich dich auch analysieren, mein Freund? Kann ich dich auch analysieren? Dies ist ein grüner Bock äh, <lacht> Dies ist ein grüner Bockblind Diese Bockblindart lebt bevorzugt an dunklen Orten und meidet tagesdicht, was der Haut ihre grüne Färbung verliehen hat Ihre sonstige Lebensweise ähnelt der ja ihrer Artgenossen, womit sie sich auch die große Vorliebe für Unterwäsche mit lustigen Mustern erklären lässt. Okay. Oh. Und was sagst du zu der Fledermaus? Ah! Dies ist ein Flederbeißer. Diese Wesen das sind Zubats. Diese Wesen sind weit verbreitet und halten sich vorwiegend in Höhlen und Ungedorten auf. Zubats leben meist in Gruppen und schlafen tagsüber. Kommt man ihnen zu nah, so wachen sie auf und setzen Blutsauger ein. Okay, danke für den äh, Hinweis. Unzählige von euch besiegt schon. Stechen. Ist So Stress. Aua. Arschloch. Mann, schon treffen können scheiße Renamous, maus Ah! ah! <lacht> das ist wie die beste Taktik, die ich habe. Einfach! das einen Schmuckschild erhalten, diese Nachbildung eines Schildes. ist das Symbol des Bockblends. Neues Quest-Item! Oder Sammelobjekt. Whatever. Bei den Dinger muss ich irgendwie ein bisschen an den Windbreaker denken. Aber was ich sagen wollte, beste Taktik ist immer noch das hier. Weil es, es, es funktioniert halt, wie ihr gesehen habt. Okay. Ich soll nach links. Da hinten ist noch ein Safe Point. Ein paar Herzen könnte ich jetzt gebrauchen. Herzen, habe ich gesagt. Da oben ist ein Herz, aber da komme ich nicht dran. Oh, ich wollte gerade fragen, wie, wie kann das fliegen? <lacht> kann es nicht. Noch kurz abspeichern. Ja, bitte. Ich möchte das nicht alles noch mal neu machen. Auch wenn die Kamera leider am Anfang ein bisschen kacke war. Sorry dafür. Speichere ich das trotzdem ab, weil ich nicht noch mal neu machen will. Aber hier komme ich nicht lang. Ich den einen Schlüssel. Warte, hier kann man lang. Ich bin das Innere? Ja, das kann man tatsächlich da oben. Das abschießen. Da komm. Ja, hat geklappt. Ich bin ziemlich gut in Elm. Tja. Viele Shooter-Fanatiker äh, wünschen sich, sie wären so gut wie ich. Was? Bosskampf! Zwischen Boss! Gegen einen! Ein Stahlfoss! Dieser Skelettsoldat war einst ein Ritter, doch in seiner untoten Form ist er stärker als je zuvor. Nutze eine Schildattacke, um Stahlfossangriffe Angriffe zu kontern und um seine Arme zu zerstören. Ich hab kein Schild! Ich wollte mich verämpeln! Ich hab kein Schild! Okay, komm! Okay. Bam! Mal gucken, wie er gerade seine Schwerter hält. So kann man sehen, welche Attacke gerade sehr effektiv ist. Rollen, weg, Geht nicht? Scheiße, das ist ja gut. Herz, Herz, Herz, Herz, Nein. Der hört sich ja... Der hört sich irgendwie an wie ein Knochen trocken, um ehrlich zu sein. Er hört sich wirklich an wie ein Knochen trocken. Ja! Ich hab' ihn! Und dadurch erscheint eine neue Truhe! Ja, bevor wir die öffnen... Ich möchte das Geräusch nicht hören. Gib mir bitte Herzen! Da oben ist noch ein Herz. Wie wird's denn da rankommen? What? What? Okay. Komisch. Okay, dann lass uns die Truhe öffnen. Du hast den Käfer erhalten! Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Dann schneide? Anscheinend! Bewege das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dorthin fliegen zu lassen. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern sowie kleinere Objekte treffen oder mit seinen Zangen schneiden, zerschneiden können. Du halt er, um das Fluggerät zum Abfliegen bereit zu machen, Abflug bereit zu machen und rechts um mehr über seine Bedienung zu erfahren. Cool. Das heißt, so kriege ich dann Oh! Gib mir das Herz. Oh! Kann ich das kaputt schneiden? Ja! Da war eine Fee, da war eine Fee, da war eine Fee! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Scheiße! Warte, ist hier oben irgendwas? Muss ich irgendwo ich einen Schalter legen? Was? Was ist das ein Strahl hier? Ein, nein, nein, nein! Tot! Pow! You are dead! Nicht so gut! Okay, den muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen! Ah, hier! Habe ich unendlich von denen? Muss ich den nicht irgendwie aufladen? Er stirbt einfach jedes Mal und dann kriege ich ihn wieder. Ah, der stirbt nicht. Er fliegt einfach wieder zurück. Oh, wie cool. Wieso gibt es das eigentlich nicht in anderen Sälen? Das ist ja richtig cool. Das ist... Das ist locker einfach... ...exklusiv zu diesem Spiel, oder? Warte, die Fee, die ist jetzt weg, oder? Was habe ich in Hand? Nichts, gut. Fee, Fee, Fee! Sie ist doch da! Oh! Mike, du bist schlauer geworden. Plus ein Experience Point. Nice. Du mal bitte. Zick, zack. Hä? Ah, Steuerung. Hat's sie geklappt? Haha. What? What? Uh. Scheiße... Okay, komm, lass mich in Ruhe. Alter, der spuck mich an! Scheiße, weg, weg, weg, weg! Okay, lass uns überlegen. Ähm... Hier können wir immer noch nicht lang. Aber, was wir machen können, ist... unseren kleinen Freund hier hochschicken und er kann dann gucken, was es hier oben gibt. Du bist tot, hau ab, Säge. bam. Oh, ein Rubin habe ich das leider nicht bekommen, schade. Egal. Dann lebe ich jetzt eigentlich noch mit dem Ding oder ist er tot? Ja, ist tot, okay, gut. Äh, lassen wir es lieber noch. Vielleicht ist da noch eine Fee drin und dann speichere ich die aber auf. Aber Leute, ich würde sagen, ich spare mir diesen Part noch lieber auf. Bis. Nein, bleiben. Ich spare, ich, ich, ich, ich aber Leute, ich würde sagen, ich spare mir dieses, diesen Dungeon für die nächste Folge auf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal vorbei bei Zelda.